Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf diesem Kanal. Heute geht es um Medien in Deutschland und der Welt. Und zwar machen wir heute mal ein etwas anderes Video. Im ersten Teil geht es darum, welche verschiedenen Mediensysteme es in verschiedenen Ländern gibt. Als Vergleich zu Deutschland nehmen wir hier Großbritannien und die USA. Im zweiten Teil schauen wir dann genauer auf Deutschland, ordnen auf Basis des Medienkompass verschiedene Medien ein und zeigen auch warum man keine Bildzeitung lesen sollte. Weil der zweite Teil nicht gerade gänzlich objektiv ist, sei gesagt, das hier wird teilweise ein Meinungsvideo, wenn ihr anderer Meinung seid, schreibt das gerne in die Kommentare. Zuallererst, wie sieht das denn in Deutschland aus? Hier haben wir zwei Arten von Medien: einmal die von allen Bürgern finanzierten öffentlich-rechtlichen Medien und zum anderen die privaten Medien. Die öffentlich-rechtlichen sind grundsätzlich für ihre Neutralität und ihren hohen Qualitätsstandard bekannt. Unterteilt sind diese in ARD, ZDF und Deutschlandradio. Neben einem weitreichenden informativen Angebot bietet das Fernsehprogramm auch leichte Unterhaltung, Kinderprogramm und Satire an. Außerdem zeichnet sich der ÖRR, wie auch genannt wird, durch zahlreiche Radiosender aus. Das wären zum Beispiel die Landesrundfunkanstalten unter dem Dach der ARD mit ihren regionalen Sendern. Also zum Beispiel dem WDR für Nordrhein-Westfalen, dem BR für Bayern oder dem RBB für Berlin und Brandenburg. Für bundesweit empfangbares Radio gibt es nur eine einzige Anstalt und zwar das Deutschen Radio. Dieses produziert die drei Sender Deutschlandfunk, Deutschlandfunk Kultur und Deutschlandfunk Nova. Das einzige, was die Öffentlich-Rechtlichen nicht bieten, ist ein Printangebot mit Zeitungen und Magazinen. Dort schlägt dann die Stunde der Privatmedien. Es gibt zahlreiche Tageszeitungen, Wochenzeitungen und auch wöchentliche oder monatliche Magazine. Da werden zum einen die großen Über regionalen wie die FAZ, die Süddeutsche Zeitung oder im Boulevardbereich die Bild. In regionalen Bereichen gibt es immer mehr Zusammenschließungen wie die Funke Mediengruppe, zu der unter anderem die WAZ, das Hamburger Abendblatt oder die Berliner Morgenpost gehören. Magazine gibt es zu allen möglichen Lebensbereichen. In der politischen Berichterstattung sind vor allem Spiegel oder Alternativ Fokus zu finden. Neben dem Printbereich gibt es auch noch das Privatfernsehen mit Sendern wie RTL oder Pro7, die vor allem auf Unterhaltung setzen. Ganz anders sieht das Bild in den USA aus. Hier spielt eine Art öffentlicher Rundfunk keine große Rolle und die Privatsender sind die wichtigsten Informationsquellen. Im Gegensatz zu Deutschland stellen diese sich teilweise klar auf eine politische Seite, was mit dem Zwei-Parteien-System in den USA zu tun hat. Im konservativen, rechten Spektrum ist hier ganz eindeutig Fox News, der sich offensichtlich auf Trumps Seite gestellt hat und vorher oft gegen Ex-Präsident Obama und seine Gesundheitsreform schoss. Auf der anderen, demokratischen Seite gibt es Sender wie MSNBC und CNN, die Linksliberaler berichten, auch wenn nicht so ausgeprägt wie Fox News. Eine weitere Besonderheit in den Vereinigten Staaten sind die sogenannten Political Commentators, die das politische Geschehen kommentieren und auf Deutsche sehr ungewöhnlich wirken können. Sie sind in den USA oft sehr bekannt und prägen die politische Debatte mit. Dazu muss man sagen, dass Fakten manchmal in den Hintergrund geraten, was aber auch wieder mit der polarisierenden Gesellschaft zu tun hat. Ein Beispiel hier ist der Fox News Moderator Tucker Carlson, der öfter Fake News verbreitet, unter anderem zu Corona. Trotz alledem gibt es verschiedene Sender, die sich um Neutralität sehr bemühen. Dazu gehören ABC, CBS und NBC. Der Wille neutral zu sein geht hier sogar so weit, dass auch bei faktisch belegten Themen immer zwei Seiten gehört werden, zum Beispiel im Klimawandel, was in Deutschland ja undenkbar wäre. Und damit kommen wir zum dritten und letzten Land, und zwar dem Vereinigten Königreich. Hier ist das Pressewesen so angelegt, dass nahezu alle Massenmedien Großverlägen angehören. Um das einmal in Zahlen zu fassen, 90% aller Privatmedien werden von gerade mal fünf Konzernen kontrolliert und der Medienmogul Rupert Murdoch ist Besitzer von knapp einem Drittel aller Massenmedien in Großbritannien, darunter renommierten wie der Times oder auch der Boulevardzeitung Sun. Andere große Tageszeitungen sind der Guardian, der eher links ausgerichtet ist, der konservative Daily Telegraph oder die Wirtschaftszeitung The Financial Times. Eine weitere große Sparte bildet die sogenannte Yellow Press, zu vergleichen mit der Boulevardpresse in Deutschland. Große Namen sind hier der konservative Daily Mail, nicht zu verwechseln mit dem linken Daily Mirror, dem nationalistisch konservativen Daily Express. Im Fernsehen und Radio bietet die British Broadcasting Corporation, besser bekannt als BBC, das größte Angebot. Die Zuschauer können hier grundsätzlich alles finden. Von Nachrichten und leichter Unterhaltung über BBC 1, über anspruchsvollere Themen über BBC 2 bis hin zum Jugendprogramm CBBC. Ähnlich umfangreich ist auch das Radioangebot. Zur Finanzierung kann sich die BBC auf die sogenannte TV-Lizenz verlassen, die Haupteinnahmequelle für die Rundfunkanstalt. Denn wenn man in Großbritannien Fernsehen empfangen möchte, muss jeder, Haust muss jeder Haushalt ca. 145 Euro pro Jahr bezahlen, was ungerechnet 170 Euro sind. Die Medien in Deutschland sind vielfältig, so viel kann man schon mal festhalten. Wenn man möchte, bekommt man von kommunistischen Zeitungen bis hin zu rechten Blättern alles. Wir möchten uns hier vor allem mit den mehr oder weniger seriösen Nachrichtenquellen befassen und nachher gesondert mit den Boulevardzeitungen. Als Grundlage haben wir den medienkompass verwendet, den ihr hier eingeblendet seht. Man kann sehen, dass ARD, ZDF und Deutschlandradio, also die Öffentlich-Rechtlichen, eine gute Basis für Informationen sind. Sie liegen ziemlich mittig in der Grafik und haben daher fast keine Parteipräferenzen und erfüllen hohe Standards. Nur das Handelsblatt kommt mit einer so guten Bewertung, es beschäftigt sich aber vor allem mit Wirtschafts- und Finanzthemen und ist deshalb nicht hundertprozentig für einen Nachrichtenüberblick geeignet. Ähnlich wenig politische Präferenzen haben in der Grafik NTV und der Tagesspiegel. NTV bietet allerdings vom Umfang her wesentlich weniger als ARD und Co. Dem Tagesspiegel sei noch gesagt, dass ein Grafiker des Kompasses vorher dort gearbeitet hatte. Für einen tieferen Einblick in die Themen eignen sich besonders der Spiegel und die Zeit, die beide wöchentlich erscheinen. Im konservativen Bereich gibt es auch noch die FAZ, die aber unserer Meinung nach nicht ganz an Zeit und Spiegel rankommt, was die Komplexität angeht. Falls ihr eure politische Einstellung auch in den morgendlichen Nachrichten lesen wollt, könnt ihr im linken Spektrum zur Frankfurter Rundschau oder noch linker zur Tageszeitung taz greifen. Im konservativen Bereich gibt es wie gesagt die FAZ oder die Welt. Ein Kommentar noch zu Spiegel Online, der hier unter der Kategorie Besser als überhaupt keine Nachrichten eingeordnet wurde. Das ist mittlerweile unserer Ansicht nach nicht mehr so. Ohne die genaue Geschichte zu kennen, änderte sich die Qualität vermutlich spätestens 2019, als die beiden Redaktionen der Printausgabe und der Online-Seite zusammengelegt worden sind, sodass die Qualität heute der des gedruckten Spiegels ähnelt. Einen Kritikpunkt haben wir auch noch gefunden, und zwar die Einordnung des MDRs. Dieser ist eine von neun Landesrundfunkanstalten und berichtet für die Bundesländer Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen. In der Grafik ist der Sender vor allem unter rechte Mission geführt, das geht uns zu weit, einfach weil auch der MDR eine vergleichsweise neutrale Berichterstattung bietet und als Quelle genutzt werden kann. Wir würden ihn unter tendenziell Recht einordnen, vor allem wenn man das zum Beispiel mit dem BDR vergleicht. Und dann kommen wir jetzt zum unteren Rand der Medien, der Boulevardpresse. In einer früheren Version des Skripts hatte mein Kollege dazu geschrieben, wer diese Zeitungen liest, dem ist nicht mehr zu helfen. Ganz so weit will ich nicht gehen, aber grundsätzlich stimmt schon, Zeitungen wie die BZ oder die Bild sind nicht gerade seriös besonders die Bild neigt öfteren zu reißerischen und nicht gerade sachlichen Artikeln und ganz ehrlich, die Titelseite dieser Zeitung verrät schon einiges, nicht ohne Grund ist die Bild die Zeitung, die am häufigsten durch den Presserat gerügt wurde. Außerdem tragen Dinge wie verkürzt dargestellte Zusammenhänge, die Missachtung von Persönlichkeitsrechten und Hetze gegen bestimmte Menschen nicht gerade zu einer hohen Seriosität bei, umso trauriger ist es deshalb, dass es noch immer zahlreiche Politiker gibt, die der Bild exklusive Aussagen zur Verfügung stellen, um ein hohes Medienecho auszulösen, Irgendwann muss doch auch mal der Punkt sein, an dem man Moral über das persönliche Interesse nach Reichweite stellt. So viel erstmal zu den Medien und den verschiedenen Systemen in unterschiedlichen Ländern. Wir hoffen, dass euch dieses etwas andere Video gefallen hat. Schreibt gerne eure Meinung zu diesen Themen in die Kommentare. Und wenn ihr euch für weitere Videos von uns interessiert, dann abonniert doch gerne den Kanal und klickt hier auf die Playlist mit spannenden Büchern und guten Musikern oder auf ein weiteres Video, was YouTube euch empfiehlt. Wir sehen uns spätestens nächste Woche wieder. Bis dahin. Ciao.